Herzlich willkommen bei Ein Thema Zwei Farben, eine neue Folge meines äh, Podcasts. Ich habe heute zu Gast Nora Bossong, eine deutsche junge Schriftstellerin, die ich schon einige Jahre kenne. Äh, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir kennen uns von einem Projekt Politik und Poesie. Genau, das war ähm, acht Jahre her. Von der Zeit, es gab die Aufgabe oder die Aufforderung von Bernd Ulrich an ich glaube 14 Schrift Schriftstellerinnen und Schriftsteller, mhm. Dichterinnen vor allen Dingen, äh, was über Politik zu schreiben. Und ähm, ich glaube, das Angebot, dass man auch Politiker mhm. so live und in Farbe mhm. treffen darf, hat bei den meisten eher zu einer gewissen ähm, mhm. Verstimmung äh, Fluchtreflex, geführt. Fluchtreflex. Ja. Fluchtreflex, genau. Ja. Und ähm, ich, ja, ich habe mich darauf eingelassen und wir waren dann irgendwie einen Tag in Gummersbach unter anderem. Ja, genau. Lange her. Ähm, wie hat das, das Ihren Blick auf, auf Politik jetzt so auch in, im Nachhinein, so in der langen Retrospektive verändert? Na, hat, oder hat er es überhaupt? Ja. Doch schon. Also ich meine, es ist, ähm, ich glaube, dass diese, dieser Fluchtreflex, der, der ja nun nicht, nicht ganz selten ist, dass der natürlich auch etwas problematisch ist, weil die, ähm, der Politiker, die Politikerin als Feindbild sozusagen auch von der linken Intellektuellen, das ist etwas, was ich zumindest mir, wo ich mir ein bisschen mehr Vorsicht manchmal wünschen würde. Und ich habe dann ja noch, ich habe noch jemanden von den Grünen getroffen, ich bin noch, Johannes Vogel habe ich dann auch mal ein paar Tage im Bundestag begleitet und habe ein bisschen mehr einen, Eindruck, ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich tatsächlich hinter den Kulissen abläuft. Und äh, zumindest bei mir hat es dazu geführt, dass ich eigentlich mit einem relativ äh, optimistischen Gefühl, was repräsentative Demokratie angeht, ähm, dastehe und das auch eigentlich ganz gerne verteidige, weil ich meine, dass wir alle fehlbar sind und dass immer ähm, der eine oder die andere nicht top ist, das gibt es überall, das gibt es in jeder Gesamtschule, das gibt es in jeder Bäckerei, das gibt es überall, ähm, aber dieses, dieses Gefühl, ähm, ich saß einmal im Bundestag auf der, auf der Zuschauertribüne und äh, es, gab, es gab eine kleine Abstimmung. Und es waren noch andere Besucher da. Und dann ging es erstmal darum, na, die haben ja alle Besseres zu tun, die schwänzen jetzt hier. Und tatsächlich nicht dieses Gefühl zu haben, dass das Leute sind, die sich wirklich ähm, ziemlich bemühen, ihren Job zu machen. Äh, und das Bild, was dann nach außen getragen wird, ist das, okay, das sind sozusagen die Schulschwänzer. Das hat natürlich, also ich glaube, das Problem ist, dass ähm, immer wieder natürlich so, so ein so eine gewisse Trägheit und Faulheit und Bequemlichkeit auch auffliegt und dann nach außen getragen wird. Aber dieses, dieses Gesamtbild finde ich doch ähm, tatsächlich problematisch. Und ich glaube, dass es ähm, durchaus gut wäre, da ein besseres Verständnis, ein besseres Gefühl mhm. zu vermitteln. Weil genau diese Reaktion die der Politiker, die Politikerin ist jetzt exakt nicht hier. Also Schwänz, sitzt irgendwie zu Hause auf dem Sofa, tut nichts und kriegt, kassiert Diäten, das ist ja etwas, was relativ tief verankert ist. Und gerade jetzt mhm. haben wir eine relativ große äh, Demokratie-Skepsis und Demokratie- Abneigung. Äh, und ich glaube, da müsste man äh, sehr stark äh, mit, ja, einfach mit, mit einblicken und mhm. auch mit am Ende auch mit äh, ja vielleicht mit mehr Bildung in, im Schulunterricht bereits dagegen vorgehen, mhm. damit einfach man, man kann ja kritisieren die Abläufe, aber dann sollte man es auf einer Grundlage machen, die Hand und Fuß hat. Sie haben gerade eben in so einer, so einer kurzen Nebenbei bemerkung von ähm, Kritik aus äh, intellektuellen und künstlerischen Kreisen an Politik und äh, an, an unserem, ähm, unserer politischen Kultur äh, angesprochen. Und haben in dem Zusammenhang von links auch gesprochen. Wie Ihnen das aufgefallen? Ähm, ja, also ich glaube, dass diese, ähm, also dass es von rechts kommt, ist ganz offensichtlich, dass es momentan äh, ein großes, eine, einen großen äh, unbequemen äh, Rechtsaußendreil gibt. Äh, das äh, ist, ist sehr offensichtlich und den finde ich sehr beunruhigend. Ähm, ich sehe aber auch, dass äh, das, was da passiert, zum Teil ähm, an etwas anschließt, was ich von links außen beobachtet habe. Mhm. Ich persönlich stehe äh, der linken Seite sehr viel näher. Ähm, und als der rechten. Als, also mhm. als der rechtsradikalen ja, ja. sowieso, da Klar, gibt es überhaupt mh. keine Überschneidung. Ähm, aber zumindest diese Politikskepsis und äh, die... Ablehnung von, von demokratischen Prinzipien, finde ich, äh, auch von der linken Seite. Und ich habe ein bisschen Unbehagen, wenn es äh, darum geht, dass demokratische Prozesse nicht schnell genug äh, gehen, dann soll man sie doch äh, abschaffen. Ja, das ist Extinction Rebellion, die, die sagen, also, wenn äh, die Demokratie so amoralisch ist und nichts gegen äh, den Klimawandel tut, dann müssen wir zum Mittel der Aktion greifen. Das, das finde ich auch bemerkenswert. Also das Mittel der Aktion, wenn es ziviler Ungehorsam ist, dagegen spricht ja nichts und ich finde aktivistisches, äh, aktivistische Ideen sehr gut und ich finde es auch wichtig. Also ich finde äh, diese, diese Bequemlichkeit, die ich tendenziell so ein bisschen äh, in meiner Jugend äh, oder vielleicht so in, den, in den 2000er Jahren äh, beobachtet habe, äh, die ärgert mich auch extrem. Und dieses, diese plötzliche Überraschung, äh, Brexit, äh, Trump wird Präsident, äh, mhm. wer konnte das erwarten äh, und jetzt fangen wir an, äh, uns mal ein bisschen zu bewegen, das, das macht mich sehr, sehr wütend und das, dass es davon eine gewisse mhm. Trägheit gab. Aber ich glaube, dass äh, tatsächlich die... Grundpfeiler von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Frage zu stellen, das ist extrem gefährlich. Und das ist genau die Frage, wo äh, tatsächlich eine, eine linke Position, äh, liberale Position komplett über den Haufen wirft. Also wenn man, wenn man sich fragt, was ist Liberalismus, äh, dann gibt es natürlich unterschiedliche Formen, Wirtschaftsliberalismus, Linksliberalismus, Sozialliberalismus und so weiter. Aber ich glaube, dass das zentrale Moment doch ist, dass ähm, die Frage danach wie weit darf man für einen Zweck gehen, immer auch die Mittel im Auge behalten muss. Und wenn die Mittel zu gravierend sind, ist es ja, ist es ja wirklich die Frage, was würde passieren, wenn genau die Gegenseite so agieren würde. Und ich glaube, das wird dann ein bisschen in einem, in einem Revolutionswunsch und einem Umsturzwunsch außer Acht gelassen. Und dass ähm, Mittel, die ähm, sehr radikal sind, immer auch gegen einen spielen können. Und da ist vielleicht die Überlegung, wie weit will ich gehen, dass diese mhm. Mittel auch gegen mich angewendet werden können. Ich glaube, das ist ein gutes, gutes Augenmaß. Und äh, man darf sich nicht unmittelbar auf der Gewinnerseite glauben. Wir sind ja auch, wie Sie sagen, alle fehlbar. Niemand hat das komplette Wissen. Und deshalb ist ja in einem demokratischen System es eigentlich ganz gut, dass es Grenzen gibt. Selbst eine Mehrheit kann der unterlegenen Minderheit nicht alle... Grundrechte, erst recht nicht die Würde absprechen. Es gibt eine Garantie beispielsweise der Meinungsfreiheit, des Privateigentums und anderes mehr, zumindest in unserer Verfassungsordnung. Deshalb fühle ich mich auch von, von rechts natürlich, durch dieses völkisch-kollektivistische Denken, das äh, alles vereinheitlichen will, ethnisch, kulturell, religiös, fühle ich mich bedroht. Ich gehöre keiner Kirche an beispielsweise. Und auf der anderen Seite diese, dieser ähm, umstürzlerischer Ansatz, ein ganz anderes System zu machen. Frau Raketa hat gerade ein Buch äh, veröffentlicht, in dem sie sagt, alles muss komplett verändert werden, die repräsentative Demokratie funktioniert nicht mehr, wir brauchen zufällig zusammengesetzte äh, Bürgerkomitees, das erinnert mich so an die äh, Sowjets, also die Räte republik da kommt das Wort Sowjet ja her und da kommt man sehr schnell in eine Ordnung, die aus ganz edlen Motiven trotzdem individuelle Freiheitsrechte mit Füßen tritt. Und auch die Gefahr hat ja, dass Leute mit ihrem Wissen für alle entscheiden, aber da, dass niemand hat das beste Wissen über, über die Zukunft. Ähm, da wird eine Richtung vorgegeben und jede Form des Zweifels oder die Alternative fällt unter den Tisch. Und ich persönlich bin immer so ein wenig, wie soll ich sagen, ähm, ähm, äh, skeptisch bei großen Utopien. Große Utopien setzen nämlich oft voraus, dass man andere Menschen braucht die dann erzogen, gemacht werden müssen, an den Ohren lang gezogen, erhobener Zeigefinger oder die, die anderer Meinung sind, gehen in Knast. Und dann hat man zwar edle Motive gehabt, linke zum Beispiel oder ökologische, und am Ende hat man trotzdem mehr verloren als gewonnen. Wo kommt aber das aus Ihrer Sicht, also ist das so? Und äh, falls ja, wo kommt das her, diese Demokratie-Skepsis, von der Sie gesprochen haben? Also ich glaube, das ist, von, ähm, das ist schon lange da war, dass es einfach jetzt nochmal eine bestimmte Sichtbarkeit gibt und äh, eine Demokratiekritik oder eine Kritik an dem Ist-Zustand finde ich auch sehr wünschenswert. Das finde mhm. ich, äh, das ist das Beste, was einer Demokratie passieren kann. Wenn die Bürger nur da sitzen und sagen, ja, macht mal ähm, viel Spaß, das, mhm. das ist auch nicht Demokratie. Äh, aber diese Skepsis ist, glaube ich, ja, es gibt, äh, glaube ich, unterschiedliche Momente und äh, Stufen eine die, die Frage sind wir schon in der Postdemokratie also ist das was Sie machen gar keine Demokratie mehr Sie sind gar nicht mehr der Entscheider sondern am Ende sind es Apple Yahoo und Google ähm, solche Fragen gehen dem ganzen ja voraus und äh, ich würde trotz allen Mängeln die ich die ich auch sehe ähm, immer noch für die repräsentative Demokratie sehr eintreten es kommt noch eine andere ähm, Seite hinzu. Ich habe mich mal mit Eugen Ruge in der Zeit darüber gestritten und er verglich ähm, die repräsentative Demokratie, die wir derzeit haben, unter Angela Merkel als Kanzlerin, ähm, mit seiner Erfahrung in der DDR. Und ich denke doch, dass es eine gewisse Unterscheidung äh, gibt, mhm. ob man Frau Merkel nicht gewählt hat und sie nun leider doch Kanzlerin geworden ist oder aus der Sicht der Person, die sie nicht mag, leider geworden ist, oder ob man nur die Möglichkeit hat, Angela Merkel zu wählen. Und diese, dieses über einen und diese Müdigkeit ähm, finde ich sehr problematisch und auch die ähm, Unfähigkeit, mit Entscheidungen zu leben, die nicht mhm. der eigenen entsprechen. Und ich glaube, diese. Das Form, ist ein ganz spannender Punkt. Mit Entscheidungen zu leben, die man selber so nicht treffen würde, die aber in einem legitimen, demokratischen Verfahren zustande gekommen ist. Ich glaube, das ist auch der Kern der Legitimität so eines, eines politischen Systems. Kann man einverstanden sein mit einer Entscheidung, die man selber nicht getroffen hat, weil man weiß, okay, so ist eben das Verfahren. Das Vertrauen ins Verfahren und in die Repräsentanten. ja, naja, und Verfahren hat auch immer ein bisschen was ähm, langweiliges. Es ist, hm. nicht, es ist keine Party. Hm. Und äh, ich denke, dass die... die diese Skepsis ähm, aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Das mhm. Problem, was ich derzeit tatsächlich auch aber wirklich am dringendsten, drängendsten, drängendsten äh, sehe, ist die, äh, der, die Angriffe von rechts außen. Ähm, also ich glaube, dass äh, das etwas ist, wo man äh, sich Antworten wird einfallen lassen müssen, und zwar bald. Und äh, die Fragen nach äh, rechts Terrorismus auch, das ist nichts, was aus meiner Sicht, nichts, was jetzt erst auf dem Tisch liegt, sondern wo man sehr lange es auch für, für, zu, für ein zu kleines Problem gehalten hat und ähm, die, das, was derzeit zutage tritt, ich glaube, der Unterschied ist nicht, dass es vor 10, 20 Jahren nicht da war, sondern der Unterschied ist, dass es vor 10, 20 Jahren nicht so sichtbar war und diese große Überraschung. Viele Meinungen waren tabuisiert natürlich und waren nicht hörbar und sehbar. Genau. Und jetzt ähm, glaube ich auch, dass viele Ressentiments heute sagbar sind. Es ist ein ganz schmaler Grat. Also wir haben über diese Fragen auch Antisemitismus hier in meinem Podcast und auch in Antragsinitiativen unserer Fraktion hier im Bundestag öfter gesprochen. Ähm, es ist der schmale Grat, man bekämpft einerseits bestimmte Meinungen und Haltungen und andererseits, das, das andere Feld, will man natürlich auch die Meinungsfreiheit äh, erhalten. Und wir sind da in einer ganz kritischen Zeit, finde ich. Das ist, es ist so viel sagbar und roh geworden. Und auf der anderen Seite erlebe ich auch, dass die Reaktion auf die Verrohung eine Hyper-, wenn ich das so sagen darf, Moralisierung, Hypersensibilität ist. Und beides schaukelt sich so hoch. Die einen werden immer roher und die anderen immer sensibler, ich sage mal jetzt so ein, so ein ähm, polemisches Wort, Sprachpolizei, was darf man sagen, wie darf man sagen, Gendersternchen und so weiter. Und Beides schaukelt sich so hoch, die einen werden immer sensibler, die anderen werden roher und plötzlich entsteht auch so in der Mitte der Gesellschaft, im Common Sense, so eine, eine Handlungsunsicherheit. Wie wir Umfragen auch sagen, man weiß gar nicht mehr, was man sagen darf und soll, weil man sonst was falsch macht oder kritisiert wird. Also es ist ein kritischer Punkt, an dem wir gerade, dem wir gerade sind. Auf jeden Fall würde ich äh, zustimmen, dass sich beide Seiten hochschaukeln und beziehungsweise die Verrohung in der Sprache, glaube ich, gab es, gab es vorher schon. Nur da, mhm. durch die durch sozialen Medien bekommen wir sehr viel mehr davon mit. Äh, wenn äh, ein kleiner Kreis äh, von, von ausländerfeindlichen oder antisemitischen Menschen sich traf und äh, geschmacklose Witze gemacht hat, habe mhm. ich das bis vor zehn Jahren einfach nicht mitgekriegt mhm. und äh, mittlerweile ist es sehr viel sichtbarer. Man muss sich ja einfach nur die die Kommentarspalten unter unter Artikeln anschauen und auch Wem die, sagen Sie das ja, ja <lacht> die Aggression, die die dabei rumkommt und da ist natürlich auch so die Frage, mhm. inwiefern bestimmte Beleidigungen äh, mhm. weiterhin erlaubt sind mhm. und da finde ich sollte es schon auch äh, Grenzen geben. Mhm. Also der Navid Kermani hat neulich einen klugen Satz gesagt, der hat nämlich ähm, gesagt, er ist total für die Meinungsfreiheit, die Leute sollten aber ihre Meinung auch unterschreiben. Also sprich, mhm. wenn es nicht anonym geäußert wird, dann ist es möglicherweise eine gewisse Begrenzung, weil die Meinung dann zurechenbar ist und man nicht einfach so raushaut. Ja, also mhm. sicherlich äh, führt diese offene Arena Dazu, dass man, dass man mhm. sich noch mehr traut, dass man sozusagen mhm. das Schulhofgequatsche, äh, mhm. was man irgendwie mit Fünfzimmer gemacht mhm. hat, wo man sich stark und oder als stark äh, darstellen wollte, dass passiert jetzt hinter, hinter bestimmten äh, Masken und ich meine, ich, ich habe äh, eine Reportage übers Rotlicht gemacht, die Leserzuschriften ich waren auch nicht mich. immer äh, nicht. So, ganz, äh, so ganz freundlich, ähm, also da habe ich dann irgendwann begonnen meine E-Mail-Adresse von allen Seiten zu löschen, wo man sie irgendwie bekommen konnte. Äh, und die, die Frage nach dem, was man unterschreiben kann, ich glaube, dann wird es äh, insgesamt sehr viel stiller werden. weil mhm. ich glaube nicht nur das, was ähm, in dem Bereich der Aggression fällt, sondern überhaupt in den Bereich des, ähm, des unbedachten mhm. ist sehr, sehr groß und äh, wir, wir reden, wir kommunizieren unglaublich viel und die Frage, wie viel Zeit, nehmen wir uns noch, um etwas zu äußern, um etwas äh, zu argumentieren und äh, zu veröffentlichen auch. Ja. Wie groß ist die noch? Also da ähm, glaube ich, wäre das vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit, wenn jeder das ja. mal unterschreiben sollte. Jetzt mache ich eine Zäsur, weil sonst wird das äh, der längste Podcast, den ich je aufgezeichnet habe, denn ich habe noch gar nicht angefangen mit dem Thema, über das ich eigentlich mit Ihnen sprechen wollte. <lacht> Ähm, spontaner Einstieg wurde zu einem langen äh, Vorkapitel sozusagen. Ich wollte nämlich sprechen über Ihre Arbeit als Schriftstellerin und Ihr jüngstes Werk, das ich hier habe, die äh, Schutzzone. Äh, Sie kommen aus Bremen, haben äh, studiert, spannenderweise Literatur am Literaturinstitut in Leipzig, Kulturwissenschaften auch, Philosophie dann äh, hier in äh, Potsdam, Berlin, Rom und Sie sind ja heute in Berlin auch zu Hause, wenn ich es richtig sehe, nicht mehr in Bremen. Und Sie haben sich also in Ihrem Studium bereits mit Literatur beschäftigt. Und das leitet mich zu dieser vorbereitenden Frage. Ähm, ist man Schriftstellerin aufgrund von Begabung oder ist das eigentlich ein Beruf, den man lernen kann? Ich glaube, das ist... Äh, Wie oft ist das schon gestellt worden, die Frage, tausendmal? Ja, 500. 500 Mal, okay. Ähm, also ohne Begabung geht es nicht. Beziehungsweise ohne Begabung geht es schon, dann macht es noch nicht so wirklich Spaß, wenn man noch nicht von der Stelle mhm. kommt. Ähm, aber am Ende ist es natürlich äh, das Durchhalten. Also ich glaube, die Begabung ist nicht einfach nur eine sprachliche Begabung. Die Begabung ist eine Begabung, äh, Themen zu sehen, Geschichten erzählen zu können und aber auch zu wollen. Also nicht nur die großen Ideen im mhm. Kopf zu haben, sondern tatsächlich das Durchhaltevermögen, sie auch von Seite 1 bis Seite 320 äh, aufzuschreiben und immer wieder umzuschreiben. Und äh, das Durchhaltevermögen, den, ja, den, den Willen dran zu bleiben. Und ich glaube, es sind war schon... Für Sie als Schülerin schon klar, was Sie werden wollen und dass Sie Schriftstellerin werden wollen? Ja, ich wollte zuerst wollte ich Privatdetektivin werden, da war mhm. ich so neun. Und dann äh, ganz kurz Musikerin, aber ich bin extrem unbegabt, leider. Mhm. Ähm, und dann so als Notlösung ja. kam dann mhm. die Schriftstellerei dazwischen, aber schon relativ früh. Sie haben ja schon mit 24 debütiert. Genau. Wie kommen Sie an Ihre Stoffe? Äh, Interesse, die Sachen, die mich, ähm, die mich umtreiben oder Fragen, die oh. mir nicht aus dem Kopf gehen. Ähm, bei, bei der UNO war es wirklich äh, eine Frage, die mich sehr, sehr lange beschäftigt hat. Vielleicht auch so ein bisschen... dann. Ähm, eine andere, ich glaube, das kommt noch hinzu, so eine andere Laufbahn, die man sich mhm. immer vorstellen könnte. Also die äh, Diplomatin. Die, die Diplomatin. Leider mhm. ist mein Französisch damals nicht so gut mhm. gewesen, deswegen habe ich das bleiben lassen. Und ich glaube, am Ende will ich auch Bücher schreiben. Ich will, äh, mhm. das ist das, was ich machen will. Aber die ähm, die Frage, also diplomatische Fragen, äh, multilaterale Politik, finde ich unglaublich spannend und ich finde es spannend dem nachzugehen, wie die großen Fragen auf das kleine Maß mhm. der alltäglichen Menschlichkeiten mhm. runtergebrochen werden kann. Ihr Debüt betraf ja äh, Familien, Familiendrama, patchwork konstellation jetzt internationale Politik, Vereinte Nationen. Dazwischen liegen ein paar Jahre und äh, sind die Themen mit Ihnen erwachsener geworden? Also Ihre eigene Erfahrungswelt, Ihre eigene... Reflexionsweite, drückt die sich dann in ihren Büchern aus, das, was sie beschäftigt? Das ist meine Hoffnung, ich weiß hm. es nicht, aber vielleicht sind sie auch, ähm, waren sie schon mit 24 erwachsen oder sind jetzt noch äh, kindlich. Nee, ich, ähm, ich glaube, dass ähm, die Interessen mitwachsen und natürlich äh, die, äh, alles, was ich, was ich lese, womit ich mich beschäftige, die Fragen, die ich mir stelle oder an denen ich kratze oder scheitere oder... Und so weiter. Natürlich wächst man daran. Das schlägt sich sicherlich auch in der Arbeit nieder. Die, die Diplomatie hat mich aber schon beim zweiten Buch mal sehr interessiert. Da ging es um einen deutschen Diplomaten der 40er und 50er Jahre. Also tatsächlich die Frage, wie, wie war eigentlich der Übergang des Auswärtigen Amts dieser doch des Ministeriums der Weißen Westen mhm. sozusagen, die ja sehr, sehr spät sich mit ihrer eigenen Nazi-Vergangenheit beschäftigt haben. Und ähm, es fiel in diese Zeit, war, das Buch kam allerdings äh, raus, bevor die große Studie, das Amt erschienen ist, mhm. aber es fiel genau in diese Zeit, wo das auch... Webers Protokoll. Genau, mhm. wo diese Frage auch äh, virulent war und die mhm. natürlich bis heute extrem wichtig ist. Und ich glaube, dass man tatsächlich über die Gegenwart auch immer nur schreiben kann, wenn man einen Blick auf die Vergangenheit hat. Sind Sie da im, im Umfeld auswärtiges Amt, ähm, Diplomatie, dann auch auf das Thema Vereinte Nationen gekommen? Es ja noch Arbeiten dazwischen dann, aber ähm, also, begleitet Sie das seitdem? Oder gibt es jetzt eine neue Dringlichkeit, warum? hier die Schutzzone äh, jetzt ihr Thema geworden ist? Ich glaube, die Dringlichkeit äh, für die Vereinten Nationen gibt es immer. Aber äh, die ich hab, hätte mich früher nicht dran getraut an das Thema. Also ich glaube, da hätte ich, ähm, hätte ich nicht die sprachlichen Mittel gehabt und nicht die Möglichkeit, äh, das zu erzählen. Und die Fragen literarischer, ästhetischer und politischer Art, das sind ja, die müssen sich irgendwie zusammensetzen, irgendwie ins, ins Verhältnis kommen. Und wenn ich nur eine politische Frage habe, dann kann ich ein Sachbuch schreiben oder ein Essay oder ein Leitartikel, aber es muss eine, eine Form geben, die genuin literarisch ist und es muss auch eine Fragestellung innerhalb der politischen Fragestellung sein, die genuin literarisch ist, weil sonst mhm. ist das Romanhafte nur draufgefropft. Und das habe ich, ich glaube, ich habe es relativ früh gesehen. Ich war 2012 in Burundi, habe mich dort mit der Wahlskommission beschäftigt und genau diese Frage nach Wahlskommission, was ist Wahrheit, wie kann das kommissarisch bitteschön festgestellt werden, wie bringt man, wie schafft man es, Menschen Gehör zu schenken, das sind alles Fragen, die natürlich genuin literarisch sind. Jetzt sind die Vereinten Nationen ja ein extrem komplexes Thema. Sie sprechen über Burundi, das heißt ähm, eine, eine Mission der Vereinten Nationen dort vor Ort. Jetzt gibt es dann die internationale Politik, man hat die Tagesschaubilder vom äh, Weltsicherheitsrat vor Augen. Es gibt die ganzen UN-Institutionen. Ähm, wie nähert man sich einem so extrem vielfältigen Stoff, wo ja auch die Lebenswelten so unterschiedlich mhm. sind? New York und Diplomaten, gut gekleidet, gut bezahlt und auf der anderen Seite Burundi, da wo, wo äh, wirklich eine humanitäre Aufgabe, eine grundlegend politische Aufgabe verfolgt werden muss, äh, sozusagen direkt vor Ort. Wie, wie geht man an so einen Stoff heran? Na ja, zuerst muss man so ein bisschen einkreisen, also nicht äh, jede Unterorganisation der UNO, äh, also die zum Postwesen oder die... Mhm. Ähm, die Sonstigen äh, zu, zur, zur Klimapolitik spielt jetzt auch ja. in meinem Roman keine Rolle, sondern tatsächlich ähm, das, was relevant ist, ist die diplomatische Seite und die äh, Hilfe vor Ort, also die ja. Katastrophenintervention, äh, die Frage nach äh, Flüchtlingen oder wie man mit Menschen, die ihre Heimat beraubt sind, umgehen kann. Äh, was kann man tun mit, äh, mit Gesellschaften, die einfach aufgrund von extremer traumatische Erfahrungen in der jüngsten Vergangenheit so zerbrochen sind, dass eigentlich die nächste Gewaltspirale mhm. vorprogrammiert ist. Und äh, wie bringt man Menschen dazu, die Schlimmstes erlebt haben, damit leben zu können, weil es äh, anders nicht, nicht handhabbar ist? Also da kommt ja auch die ganze mhm. Brutalität mit rein, dass Menschen ähm, mit ihren Traumata leben müssen, um die Gesellschaft zu zusammenzuhalten. Also das ist sozusagen die, der hässlich, die hässliche Seite von mhm. staatlicher Versöhnungsarbeit. Mhm. Das ist ja ein, ein schöner Begriff, aber wenn er sozusagen erzwungen wird, hat es auch etwas sehr Bitteres. Mira Weidner, Ihre Protagonistin arbeitet ja in der Wahrheitskommission in Burundi. Sie waren selber auch da vor Ort. Haben Sie alle Orte besucht, die im eine Rolle spielen? Ich glaube, ich habe alle besucht. Aber wer weiß, das könnte jetzt noch irgendein kleiner Ort, in dem irgendjemand mal zwei Tage mhm. war, vielleicht die Autobahn hinter Aachen, mhm. da war ich vielleicht nicht, aber doch die, die mhm. meisten Orte habe ich. Sie so haben preis. ja, äh, finde ich spannend, das ist ja echt eine Horizonterweiterung, Sie haben jetzt ja dieses Spannungsfeld schon beschrieben, Wahrheitskommission vor Ort, ich Sprach sprachen wir gerade über die Vereinten Nationen äh, als Organisation in New York selbst. Ähm, und man hat das Gefühl bei Ihrer Protagonistin, dass Sie auch trotz der, der sinnstiftenden Arbeit vor Ort an der Organisation, in dem Status quo der Vereinten Nationen, wie soll ich sagen, auch ähm, zweifelt. Ähm, ist das auch Ihr Blick auf die Vereinten Nationen? Ja, ich finde der Zweifel immer gut. Hm? Also. Ja, das stimmt <lacht> immer. Ja. Äh, aber natürlich, mein, mein Blick auf die Vereinten Nationen ist ähm, ambivalent. Äh, ich äh, glaube, dass die Kritik die oder die, die Zweifel, die Mira Weidner hat, sehr, sehr berechtigt sind. Es läuft sehr viel falsch bei den Vereinten Nationen. Gleichwohl würde ich immer die Vereinten Nationen verteidigen, weil wir sind momentan Besser in einer sie Zeit... haben, als nicht zu haben. Exakt, und wir sind momentan in einer Zeit, in der multilaterale Abkommen einfach mal eben mhm. so aufgekündigt werden und in der wir zurückkommen zur bilateralen, äh, kleinen, kleinen, nationalistischen äh, Zweier-Community. Mhm. Das ist nun echt nicht die Antwort. Das heißt, ich würde immer die Vereinten Nationen verteidigen, dennoch sagen, da läuft verdammt viel schief und ist es ist... Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt haben es, nicht alle das Buch gelesen. Ähm, zum Beispiel gibt es ähm, Dinge, die schön geredet werden. Es gibt Dinge, die man äh, nicht klar genug äh, anspricht. Also die Frage, Burundi beispielsweise war ein Land, was sich ganz gut äh, mhm. in den frühen äh, späten 2000er, zwei, frühen 2010er Jahren ganz gut gemacht mhm. hat. Äh, und man hat einfach, würde ich sagen, ein bisschen es außer Acht gelassen, mal klar Klartext zu sprechen in puncto Menschenrechte. Man hat gesehen, mhm. es gibt kleine wirtschaftliche Entwicklungen und Erfolge, es gibt Zusammenarbeit-Erfolge, äh, ähm, aber da wirklich äh, ein bisschen äh, in die Wunde reinzugehen. Pieksen. Und das, was 2015 passiert ist, nämlich, dass es einen Putschversuch gab, der ähm, niedergeschlagen wurde, der dann aber dem Präsidenten die Möglichkeit gab, seine autokratische Diktatur aufzubauen. Ich möchte jetzt nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, aber es hätte sein können, dass es zu verhindern gewesen wäre. Und das sind äh, Versagen oder das sind zumindest Zurückhaltungen, wo ich mir wünschen würde, dass man sie sich äh, sehr genau anguckt und sehr genau analysiert, was da passiert ist. Es gibt so etwas wie äh, Korruption. Es gibt Gelder, die nicht, äh, die von A nach B kommen sollen und leider einen kleinen Abstecher nach D machen. Hm. Es gibt ähm, die, ja, Nepotismus gibt es. Es gibt natürlich auch die Fassade, äh, vor der äh, Menschen oder Politiker, Machthaber, die es mit den Menschenrechten und mit, der, mit dem Respekt vor den hm. eigenen ähm, von den eigenen Bürgern nicht so, nicht so haben und die dann wunderbare, ähm, salbungsvolle Reden halten können. Also all das ist natürlich ein Problem der Vereinten Nationen und am Ende ist es, das ist kein Problem, sondern es ist die Tragik, die Aufgabe der Vereinten Nationen war oder das Ziel der Vereinten Nationen, dass nie wieder das passiert, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Nie wieder so ein Krieg, nie wieder so ein Völkermord. Und das ist... Ähm, nicht gelungen in gewisser Weise. Es, ist, es gab wieder Völkermord. Es gab den furchtbaren Völkermord in Ruanda. Innerhalb von 100 Tagen sind 800.000 Menschen ermordet worden. Die blauheim waren vor Ort. Es sind Nachrichten nach New York gegangen und von New York aus hat man das nicht ernst genug genommen. Und das sind natürlich, das ist ein Scheitern, was hochgradig tragisch ist. Das ist ich glaube, da sind die Vereinten Nationen gestürzt. Hängt das zusammen aus Ihrer Sicht mit äh, der heutigen Organisation der Vereinten Nationen und äh, der Art und Weise, wie Entscheidungen ähm, zustande kommen? Ich glaube, das hat äh, zum einen ähm, tatsächlich mit den blinden Flecken von Institutionen zu tun. Äh, es hat was damit zu tun, dass ähm, ein, ein Telegramm, was man in ähm, Kigali verfasst, äh, in New York anders gelesen wird. Es hat aber auch was damit zu tun, dass es ähm, innenpolitische Gründe gab, etwa bei den USA wie auch ähm, in einigen westeuropäischen Ländern, warum man da jetzt nicht so vorpreschen wollte. Äh, und die Fragen, wie Innenpolitik in multilaterale und äh, außenpolitische Fragen rein rein grätscht, das ist natürlich etwas. Es hat nicht nur mit der Organisation der UNO zu tun, aber es hat was mit mit blinden Flecken zu tun. Und das wäre etwas, wo, glaube ich, die Politik selbstkritischer werden sollte und äh, ja, äh, einfach äh, sich vielleicht mal von äh, nationalen Interessen ein bisschen lossagen könnte. Was aber natürlich ein Problem ist, ist äh, so etwas wie die, wie die Vetomachtposition von fünf Staaten im Sicherheitsrat. Die Machtverteilung ist vom Jahr 1945 die entspricht ähm, zum einen nicht mehr der Machtverteilung der heutigen Welt, zum anderen ist überhaupt die Frage, müssen es sozusagen gerade die starken Nationen sein oder wäre es, wäre es nicht sinnvoller, entweder Union, also Europäischen Union, Afrikanischen Union, oder aber gerade im Wechsel kleinen Ländern das Recht zu geben. Also da wird ja eine Machtakkumulation auf eine andere noch draufgesetzt. ständigen Mitglieder, in der Tat, die immer da sind. Deutschland ist gerade äh, gewählt worden für zwei Jahre als ein Mitglied, aber... Sie haben oft kritisiert, dass prinzipiell die ähm, nördliche Halbkugel äh, überrepräsentiert ist in den Gremien der Vereinten Nationen. Das ist, also zumindest im, im Sicherheitsrat ist es ganz offensichtlich so. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass ähm, es immer sehr viel leichter ist, einem Land mehr Macht zu geben als einem mhm. Land Macht wegzunehmen. Also wenn es jetzt glaube ich nur darum ginge, dass ähm, Brasilien, Südafrika und äh, ich weiß nicht, was, die Philippinen äh, irgendwie auch noch beschenkt werden mit mehr Rechten im Sicherheitsrat, wäre das nicht so ein großes Ding mit den drei Staaten, mit allen anderen restlichen 190 Mitgliedern, die dann ja. nicht im gleichen Maße bevorzugt okay. werden, wäre es dann ein Problem. Die, für wie realistisch halten Sie denn, dass es eine Reform geben kann? Naja, Kofi Annan hat die Reform ja mal sozusagen angestoßen. Und äh, also, wenn Kofi Annan nicht durchkommt, glaube ich nicht, dass ich das jetzt können Sie können es ja einschätzen. <lacht> ähm, das Problem aus meiner Sicht scheint ja zu sein, wir haben es mit, mit Vetomächten zu tun. Und äh, keine der Vetomächte wird, das also Recht nicht alle, werden sagen, wir verzichten auf unsere Möglichkeiten. Das ist ja das, das Schlimme, dass der Zustand vielleicht als äh, unzulänglich betrachtet werden kann, aber es müssen eben alle, die von der Unzulänglichkeit profitieren, das Einsehen haben, es wäre für die Menschheit besser, man würde ein Stück zurückstehen. Und ob man das von Chinesen, Russen, Amerikanern ähm, und dann auch insbesondere von Franzosen und Briten, die jetzt nun auf einer anderen, ähm, einer anderen Gewichtsklasse boxen ähm, als 1955 oder so, äh, ob man was von denen erwarten kann. Also ich sehe auch die Notwendigkeit von Reformen, aber ich, ich bin, bin einfach pessimistisch, dass das gelingen kann, in der Art und Weise, wie die Nationen sich jetzt aufgestellt haben. Ja, pessimistisch bin ich ja auch äh, immer gern und immer viel. Also gern nicht, aber viel. Ähm, ich, hab, äh, ich war vor den äh, Europawahlen in Frankreich oder um die Europawahlen rum und habe so eine ähm, Sendung gesehen, wo 16 Kandidaten mhm. sich kurz vorstellen sollten. Eine Frage war, wäre es äh, gut, dass äh, der Ständige der, der, der Sitz im Sicherheitsrat von Frankreich an die Europäische Union abgegeben mhm. wird. Und alle mussten mit so einem Buzzer äh, abstimmen. Und ich hab, hätte so gedacht, naja gut, äh, Le Pen's Partei wird jetzt nicht mit wehenden Fahnen dafür sein, aber da wird es doch so vier, fünf bei 16 mhm. Kandidaten geben. Ich gesagt, einer hat auf Ja gedrückt mhm. und war dann auch schnell am Rückrudern, als er merkte, dass alle anderen 15 äh, Nein gesagt hatten. Also ich glaube, doch, da das müsste sagt es, Das mhm. sagt alles. Das sagt viel zumindest. Und ich glaube, da müsste es... Ähm, tatsächlich äh, vielleicht auch äh, einfach ein, ein konstruktives Angebot erstmal geben, was unter anderem von Deutschland kommen müsste, weil Deutschland einfach ein, eine, ein Staat, starkes Land ist innerhalb der Europäischen Union, ähm, was erklären könnte, okay, ihr teilt diesen Sitz, dafür teilen wir XYZ. Also es kann nicht so sein, dass man nur fordert, wir hätten auch gern äh, so ein kleines Stückchen von diesem Sitz ab, sondern man muss, äh, man muss auch, also es ist ein umnehmen. Das glaube ich auch. Ich, ähm, dass die ganz große äh, Reform zumindest auf, auf die absehbare Zeit nicht realistisch ist, aufgrund der Konstellationen. Aber das heißt ja nicht, dass kleine Schritte nicht denkbar sind. Und äh, die Franzosen werden, das haben Sie gerade ja äh, mit dieser Anekdote beschrieben, wohl kaum kurzfristig auf ihren ständigen Sitz zugunsten von irgendjemandem verzichten. Aber dann besteht ja die Chance doch darin, dass wenn zwei europäische Nationen, Deutschland und Frankreich, jetzt gleichzeitig im Weltsicherheitsrat ähm, tätig sind, es deutsche Präsidentschaft gibt, dass zumindest die beiden sich eng koordinieren und sagen, okay, ähm, es gibt diese zwei Schritte, aber dann gehen wir wenigstens gemeinsame Wege und äh, stimmen uns äh, eng ab und äh, verfolgen gleichgerichtete Ziele. Das wäre ja so ein erster Schritt in Richtung auf einer Reform. Das wäre ein erster Schritt, wobei ich bei dem, bei dem deutsch-französischen Bündnis auch immer ein bisschen skeptisch bin, weil es natürlich die Europäische Union sehr stark um diese beiden sehr starken Länder mhm. konzentriert. Und ich glaube, dass man damit unter, unter Umständen provoziert, dass es einen gewissen Missmut in, in anderen europäischen Ländern gibt. Und sozusagen die, die deutsch-französische Freundschaft, die äh, absolut wichtig ist und die, ähm, ja, die, die wichtig ist, dass, dass, dass sie weiter zusammenwächst und auch nicht äh, jetzt irgendwie umkippt. Äh, aber das könnte zu einem, zu einem Übergewicht äh, mhm. führen. Und, ähm, Aus dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, könnte man ja sagen, zum Glück, hat der Heiko Maas es nicht geschafft. verlässliche Absprache <lacht> ja, ich mit denke, Frankreich. Ich denke, das war sein Hintergedanke. Ja. Ist ein bisschen ironisch gedacht, aber es ist ja unsere, unsere Kritik hier, unser Graf Lambsdorff hat das äh, oft hier im Bundestag auch äh, gesagt. Ähm, man hat die Chance, hat eine Präsidentschaft bei den Vereinten Nationen und es gelingt noch nicht einmal, mit Frankreich und Großbritannien verlässliche Absprachen zu treffen. Das ist ja eigentlich ein totaler Krisenbefund, auch für die Europäische Union. Ich meine, die Briten sind schon auf dem Absprung, aber noch nicht einmal mit Frankreich gelingt das. Und ähm, Sie hatten ganz einleitend mal gesagt, ähm, so dieser Multilateralismus geht verloren. Wie ähm, notwendig wäre es dann, dass man zumindest innerhalb Europas zu gemeinsam Absprachen kommt das und auch mal Kompromisse bildet. Das wäre sehr notwendig. Und ich glaube, dass äh, die Europäische Union äh, sich auch äh, der Verantwortung stellen muss, dass äh, sie äh, momentan ein, äh, ja, auch äh, einfach Akzente setzen kann. Und äh, wir haben es äh, natürlich mit äh, den Vereinigten Staaten zu tun, die mir momentan nicht besonders sympathisch sind äh, in ihrer politischen Aufstellung, und wenn wir, wenn wir nach Syrien und in die Türkei sehen, das, was dort mit den Kurden passiert, mhm. da hätte viel schneller eine Reaktion kommen müssen, eine, eine abgestimmte Reaktion der Europäischen Union. Ja. Das ist diese Aufgabe und das ja. ist auch die Aufgabe äh, in, einem, in einer Region, die nun mhm. wirklich auch nicht äh, von Europa aus auf dem Mond mhm. ist, sondern die unmittelbare, unmittelbare Nachbarschaft Interessen ist. Unmittelbare Interessen haben wir da. Wir haben nicht nur zivilisatorische Verpflichtungen, menschliches Leid zu verhindern, sondern... Mhm. Ähm, am besten ist es ja, neue Flüchtlingsbewegungen zu verhindern, indem man Stabilität hat. Also es wäre unser unmittelbares Interesse gewesen. Auch da in der Tat keine schnell abgestimmte Position. Und äh, da, wenn das Fernziel ist, auch in ihrem Sinne Nordhalbkugel nicht überrepräsentiert. Wenn das Zer Fernziel wäre, man hat einen europäischen Sitz, dann müsste ein Zwischenziel sein, es gibt einen Sitz der Europäischen Union zunächst mal und dann hätte man, diese jetzige Zeit nutzen können, dass die Mitglieder der Europäischen Union, die im Sicherheitsrat sind, an gemeinsamen Initiativen arbeiten, in vergleichbare Richtungen arbeiten, um quasi so ein Gefühl dafür zu, zu wecken, wie wäre es, wenn die Europäer der einst wirklich mal mit einer Stimme sprechen würden, wo sie doch die meisten Werte teilen. Ja. Bislang nicht passiert. Und ich glaube, dass äh, man derzeit tatsächlich, was die USA angeht, sich... Äh nicht überraschen lassen sollte, sondern die Überraschung im besten mhm. Fall vorausnimmt. Denn das ist ein, ein Land, was ich, was ich als schwer vorhersehbar im Agieren sehe mhm. oder als immer wieder für Überraschungen gut, um es so mhm. auszudrücken. Und ich glaube, wenn man erst anfängt zu überlegen, wenn die USA sich irgendwo zurückgezogen haben oder irgendwo hinmarschiert sind, das ist ein bisschen zu spät. Sondern man sollte, glaube ich, ein bisschen früher abgestimmt dastehen und den Plan dann vielleicht haben. Man sieht ja essen. jetzt, was passiert. Putin, Erdogan und Assad bestimmen jetzt über die Nachkriegsordnung in Syrien. Ja, wunderbar. Und wunderbar, genau. Weil die als autoritäre Führer in der Lage sind, schnell zu entscheiden und eine gewisse oder komplette Rücksichtslosigkeit haben, werden wir als westliche Demokratie ein Stück geschwächt und auch mit unseren Werten irgendwie in so eine Defensive gebracht. Müssen wir da uns auch als Deutsche beispielsweise stärker engagieren auf der internationalen Bühne? Wir führen ja gerade eine Debatte etwa über die Frage Nordsyrien, Schutzzone, deutsches Engagement. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Deutschland in Abstimmung mit der EU sich mehr engagieren sollte. Ich finde auch bestimmte Zurückhaltung macht mich manchmal ein bisschen, ein bisschen wütend, weil es ist wieder so ein Wohlstandsgefälle. Die Länder, die sich bequem zurücklehnen können, die sind meistens dann doch diejenigen, die auch ein bisschen besser dastehen in allen, in allen Punkten. Ähm, dieser Vorstoß mit der Schutzzone ist nun etwas, ähm, sagen wir mal, unglücklich verkauft mhm. worden in allen mhm. äh, maßgeblichen Möglichkeiten. Also das äh, war nicht gerade ein, ein Prunkstück deutscher ähm, Außenpolitik oder mhm. deutscher Verteidigungspolitik oder was auch immer es nun eigentlich war. Ähm, aber tatsächlich würde ich äh, definitiv sagen, dass äh, die Frage, wie Deutschland Außenpolitik gestaltet, wie die EU Außenpolitik mhm. gestaltet, nicht nur mit einer Zurückhaltung gesehen werden kann. Mhm. Und Machen wir Deutschen aber scheinbar, also wenn, wenn, beim Geld nicht. Wir sind ja viertgrößter Beitragszahler bei den Vereinten Nationen. Aber ähm, mir scheint, wir konzentrieren uns dann sehr stark so auf die, die, äh, die Bühne in, in äh, New York und Genf. Und das kommt ja in Ihrem Buch auch äh, zum Tragen so die Diskrepanz zwischen dieser, dieser Weltbühne, und man zahlt Beiträge, und der Arbeit vor Ort, die zeigt sich ja auch ähm, äh, politisch an Deutschland. Wir überweisen brav und rechtzeitig unsere Beiträge, aber jetzt gerade hat nochmal eine unserer Anfragen rausgearbeitet, bei der Präsenz von Polizisten ähm, und Soldaten, und zivilen Helfern in UN-Missionen sind wir deutlich unterrepräsentiert. Man hat den Eindruck, man möchte sich die Finger nicht schmutzig machen. Ja, exakt. Also ich meine, die, die Ausrüstung der Bundeswehr ist ja auch so vorzüglich, dass man gar niemanden schicken kann, deswegen erübrigt sich die Frage. Aber äh, tatsächlich, es ist natürlich, also ich, ich, ich kenne sozusagen noch all jene, die für, in totalen Pazifismus eintreten, Ostermärsche und so weiter. Ja, ich bin auch erstmal für absoluten Pazifismus und für Frieden in der Welt. Nur das Problem ist, wenn wir militärische Konflikte in einem Teil der Welt haben. Und da werden nur Soldaten hingeschickt aus ähm, armen Ländern, weil für die der Sold einigermaßen gut ist und ob die da wieder herauskommen oder nicht, ist dann auch egal, weil wir stehen hier mit unseren, mit, mit unseren sozusagen hehren Zielen, uns nicht einzumischen, das finde ich, find ich ziemlich feige und ich glaube, da wird wieder äh, im doppelten Sinne ein Konflikt auf dem Rücken äh, der Armen ausgetragen und das, mhm. das kann eigentlich nicht das sein, was mit dem Bild, was Deutschland gerne von sich hätte, übereinstimmt. Nora, haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch bei mir. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Buch großen Erfolg. Spannendes Thema nämlich. Danke. Vielen Dank.